Ja, herzlich willkommen zu diesem Abschluss des Seminars Barrierefreie Kommunikation im Sommersemester 2020, das unter sehr besonderen Bedingungen stattgefunden hat. Und ich möchte Ihnen und Euch ähm, heute danken für die tollen Ergebnisse, die im Verlauf dieses Semesters entstanden sind. Ähm, und auch für Eure Bereitschaft, Euch auf diese besondere Form der Präsentation des Seminaraufbaus äh, einzulassen, nämlich, dass wir ungefähr zu einem Drittel eine Inputphase hatten zum Thema barrierefreie Kommunikation. Zum Zweiten, dass wir in Gruppenphasen zu unterschiedlichen Themen gearbeitet haben und parallel dazu ähm, ich euch Möglichkeiten ähm, gezeigt habe, wie ihr mit digitalen Tools eure Ergebnisse idealerweise präsentiert. Das, was jetzt entstanden ist im dritten Teil und das, was wir uns gemeinsam im Seminar angesehen haben, zeigte, wie vielfältig ähm, ihr euch auf diese Angebote eingelassen hat, habt. Und ich möchte ganz gern abschließend für dieses Semester und dieses Seminar einen Blick mit euch gemeinsam auf die Ergebnisse werfen, ähm, die ich veröffentlicht habe auf dem Blog Linkdrafts, die linguistischen Werkstattberichte, die genau für solch einen Zweck gemacht sind und vor allen Dingen die möglicherweise auch eine neue Form der Wertschätzung studierender, äh, studentischer Arbeiten befördern. Ähm, genau, also hier in diesem Artikel zum digitalen Semester sind die Ergebnisse aus zwei Seminaren zusammengefasst, nämlich einmal der barrierefreien Kommunikation und zum anderen den kleinen Textformen. Ein Seminar, das ursprünglich parallel geplant war, gemeinsam mit äh, Annette Pollack, für die sprachdidaktische Aufarbeitung für die Schule. Aber schauen wir uns einmal die Ergebnisse zur barrierenfreien Kommunikation an. Zunächst gestartet sind wir mit einem Flyer zur Aufklärung, wofür unser Wasser gebraucht wird und wofür wir es dringend dringender äh, Durchaus mit einer umweltpolitischen äh, Implikation von Jonganze, ganze äh, Franziska Prange und Isabel Schubert. Ähm, wir haben das Ganze im Seminar diskutiert und stellenweise dann noch Anmerkungen und Kritik dazu gegeben. Ich halte diesen Flyer für sehr, sehr gelungen und würde anregen, dass man genau in diesem Kontext weiterarbeitet. Auch das Verso-Team, also um Juliane Heidelberger und Juliane Trösler, war davon begeistert. Und wenn ihr mögt, habe ich hier für euch die Diskussion dieser Arbeitsversion auf YouTube hinterlegt. Ein weiterer großer Schwerpunkt im Semester waren Kinderbücher. Ähm, hier gab es zwei Ergebnisse, die wir gezeigt haben, ähm, die sich mit Ausarbeitungen und direkt mit der Übertragung von Texten in äh, verständliche und einfache Sprache beschäftigt haben. Zunächst Emil ähm, und die Detektive hier mit einem ähm, eine aufgenommenen Audiospur zur Kombination von Julia Auer, Lisa-Marie Lieske und Jessica Schreiber. Und exemplarisch habe ich ein Kapitel aus dieser Übertragung in unseren Beitrag hiermit übernommen. Das zweite, jetzt muss ich den Faust kurz überspringen, das wir im Seminar nicht besprechen konnten von Jürgens Lenföhr und Lisa Mehnert, ist eine Übertragung, eines Klassikers, ähm, der schon bearbeitet worden ist von ähm, Barbara Kindermann für den Kindermann-Verlag äh, Kindermann in der Reihe Weltliteratur für Kinder. Und diese Übertragung ist ähm, leider auch nicht vollständig. Es fehlt ein kleiner Teil, aber in einem zweiten Teil könnt ihr euch einen Eindruck davon machen, wie eine Übertragung in einfacher Sprache des Macbeth, also eines Klassikers nach William Shakespeare, Realisiert werden könnte. Zu guter Letzt ähm, auch ähm, ein vollkommen eigenständiges Produkt, nämlich ein Interview über die Frage der Kinderbücher im Kontext barrierefreier Kommunikation äh, von Mirja Meyer, ähm, Gino Petrowski und äh, Ole Schütze. Und dieses Interview selbst ähm, konnten wir im äh, Seminar hören und ich würde Ihnen empfehlen, das gleich zu tun und nachzuhören. Ein weiteres wichtiges Thema, das uns im Seminar beschäftigt hat, war die Frage von Übertragung von in der Regel zu stark konventionalisierten Texten, also sprich Formularen. Hier ging es um die Frage von Narkoseaufklärung im Krankenhaus. Damit haben sich auseinandergesetzt, Dolores Krieger, Verena Müller, Ulrike Pfeiffer und Janine Wagler. Und herausgekommen ist eine Broschur zur Aufklärung, alles, was Sie vor Ihrer Operation wissen müssen, mit eigenen Illustrationen, die in Abstimmung mit dem Verso-Team durchaus als druckreif gelten kann. Und mit Sicherheit werden wir diese Ergebnisse äh, noch weiter bearbeiten, fortsetzen und dann im Kontext von Verso und der Verso-GmbH weiterverwenden. Ähm, heute... Ähm, haben wir uns äh, zuletzt, das springe ich mal gleich drauf, äh, weil es hier auch noch in diesem regionalen Kontext verordert werden kann, das Seminar abgeschlossen mit einer Präsentation von Alexander Bartel, Isabel Delrich, äh, Derich und äh, Max Lippert zur barrierefreien Kommunikation im Alltag. Ähm, diese Gruppe hat insgesamt sieben Interviews geführt, die sie öffentlich verfügbar macht. Und ich kann nur empfehlen, ähm, diese Interviewreihe ähm, zu sehen und vor allen Dingen die Problembereiche äh, zu identifizieren, die äh, gemeinsam zu identifizieren, die in diesen Interviews genannt werden. Die sind auch in dieser Präsentation gelistet und können ähm, hier öffentlich eingesehen werden. Und sie bieten zahlreiche Anknüpfungspunkte, um sich mit dem Thema barrierefreie Kommunikation weiter auseinanderzusetzen. Und das ist auch im Kontext einer Diversitätsstrategie für unsere Hochschule sehr wichtig, und diese Ergebnisse sind äußerst ertragreich und können hier weitere Anknüpfungspunkte sch äh, bieten. Ähm, schließen möchte ich mit ähm, einem Thema, das uns äh, vorher beschäftigt hat, nämlich der leichten Sprache in anderen Sprachen von Aliene Rein, Marlene Schindler, Virginia Schneedelbach und Erik Gebel. Auch sie haben einen Podcast, also eine Podcast-Folge produziert. Und haben gleichzeitig ähm, sich eine Präsentation eingestellt, die als OER voll verfügbar ist, also das heißt als Präsentation selbst geladen werden kann und dann in verschiedenen Kontexten äh, bearbeitet werden kann und einzubetten ist. Und diese Präsentation bietet einen Überblick darüber, wie das Thema leichte Sprache im europäischen Kontext diskutiert ähm, wird und an welchen stellen, man hier weitere Verbesserungen vornehmen kann und sind zahlreiche Empfehlungen aufgenommen. Ja, das ein kurzer Seminarrückblick auf die Ergebnisse, die die Studierenden dieses Seminars öffentlich zur Verfügung stellen. Ich hoffe, dass das Schule machen kann und würde mich sehr freuen, wenn wir im nächsten oder über das nächsten Semester an diese Ergebnisse anknüpfen können und sie dann in einen ähm, weiteren Kontext stellen, nämlich in die Arbeit mit der Verso GmbH. Ähm, vielen Dank für das Semester. Ähm, es hat mir eine große Freude gemacht. Ich bin ähm, davon überzeugt, dass alle, die daran beteiligt waren, ihr Bestes gegeben haben und hoffe, dass mit dem ein oder anderen ähm, Input und Gesprächserlebnis, das sich in diesem Seminar geboten hat, ähm, zahlreiche äh, Fragen, Ideen und Wünsche aufgekommen sind, im Hinblick darauf, an welchen Themen man persönlich gern weiterarbeiten möchte, vor allen Dingen, wenn man auf Lehramt studiert und in die Schule gehen wird. Ich darf noch Kurzwerbung machen für die Reihe Digitale Lehre, die ähm, sich mit äh, Interviews im Moment von Studierenden auseinandersetzt, Erik Gebel, der Name ist schon gefallen. Äh, schauen Sie sich diese Interviews an, ähm, um sich auch auf die Lehre im Wintersemester entsprechend vorzubereiten. Und bis dahin darf ich Ihnen aber eine sehr schöne vorlesungsfreie Zeit wünschen und bin herzlich hoffentlich auf bald, Ihr Alexander Lasch.